Ich immer mit Zepter-Fackel und eigentlich versuche ich ähm, die Mediation zu triggern und dann den und dann das und das. Boah, machen die eigentlich irgendwas? Easy. Dankeschön, da freue ich mich jetzt schon drauf. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also. <lacht> ich fühle mich stark. Ich fühle mich stark. Condition Cancer nennt man sowas auch. Ich fühle mich stark. <lacht> <Nice>. <lacht> Wie er dann noch wegspringt, So, das war Easy Club. Das war ein Easy Club. Also so spiele ich den. Wächter-Börnen. Um, ähm, Amulett gepaart mit einer Balthasarone, die den Zustandsdauer und die Brenndauer ähm, insgesamt erhöht und mir mehr Lebenspunkte gibt. Insgesamt Schwertfokus. So, jetzt, jetzt haben wir es. Also Schwertfokus mit Energie und Glut, also weitere Brennen erhöhen, weil das bei mir immer Sinn macht. Und in der anderen hand Combo zepter fokus äh, zepter fackel also so sind wir zepter fackel auch wiederum selbe sigil der glut und der energie gehen wir das bild an für sich durch ausstrahlung tapferkeit boomt. ausstrahlung <lacht> blinde gerechtigkeit Erhaltet die Licht auch und blendet nahe Gegner, wenn ihr eine Tugendfertigkeit aktiviert. Also jedes Mal, wenn wir das machen. Tugend, warte mal. Tugendfertigkeit. Tugendfertigkeit 1. Also, wenn wir die machen, bekommen wir also nicht nur die Möglichkeit, ähm, beim nächsten Angriff brennen zu geben, sondern wir blenden auch den Gegner, was hilfreich ist. Und. Natürlich auch Schutz. Starke Rechte an, eure Position wird erhöht. Ihr erhaltet erhöhte Kraft, während ihr Einhandwaffen führt. Wir führen in jede Hand nur Einhandwaffen -Einhand und die Schwertfähigkeiten werden noch mal schneller eingebracht. <lacht> da muss sie gerade im Chat lachen, Da fängt schon einer an. <lacht> Coolen POF-Erfolg. Erhaltet die Flamme des Eiferers, wenn ihr einen Gegner kritisch trefft. Von euch zugefügte Brennen haben eine erhöhte Dauer und Vollgefährlichkeiten erhalten. eine er die wieder auf Ladezeit. Beides super also hilfreich beim Burn Guard. Angriff auf brennende Gegner haben eine erhöhte Chance auf kritische Treffer. Und Brennen, dass ihr verursacht fügt, erhöhten Schaden zu. Die eben passiven Effekt von Tugend 1 verursachte Brenndauer ist erhöht. Also insgesamt, insgesamt ein Buff für alles, was brennt. Tapferkeit. Egis, wenn ihr getroffen werdet, während ihr unter 50% seid. Geringeres Zerschlagen von Zuständen. Heilzustände und fügt in der Nähe befindlichen Gegnern Schaden zu. Also, das ist quasi das da. Nochmal. Und zwar dann, wenn ihr eine Heilfertigkeit benutzt. Also das bufft euren äh, Healing und äh, nimmt also nimmt euch nochmal letztendlich auch noch Zustände runter. Ich weiß jetzt nicht genau, was 16 Sekunden ähm, cooldown. Erhaltet Schutz, wenn ihr einen gegnerischen Angriff mit Aegis blockt. Also. Aegis bekommen wir hier. Und wenn wir blocken, dann kriegen wir gleichzeitig Schutz. Verbündete in der Nähe erhalten Zähigkeit abhängig von der effektiven Stufe. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so super ist. aber ich glaube die beiden anderen sind auch nicht so ah, gut das könnte man natürlich auch machen das wäre vielleicht sogar noch besser das probieren wir mal das probieren wir mal gleich im nächsten game Weil normalerweise sollte ich viel blocken damit kann ich blocken und ich kann natürlich mit Egis blocken Schauen wir mal erhaltet macht bei blocken von angriffen das ist auch hier dann pushen wir also unsere macht Mediationsfähigkeit heilen euch selbst, gewähren eurem verbündeten Wut und ihr haltet verringerte Wiederauflaserzeiten. Ja gut, klar. Alles nochmal schneller wieder da. Die Ternal des Zorns heilt euch selbst für kurze Zeit und heilt euch selbst. Die Heilung verbasierten Prozente auf den Schaden, den ihr versucht habt. Also ich finde die Mediation hier nicht so gut. Ich behalte lieber das Block drin. Und als letztes die Tourinnen. Insgesamt... Wenn ich Kampfunfähig werde, erhaltet ihr Vergeltung und Eges. Das heißt, ein Immobilize jeder Art beim Aktivieren einer Tugend, einer Tugend erhaltet ihr Vergeltung. Vergeltung, die gewährt hat eine erhöhte Dauer. Also jedes einzelne Teil gibt mir Vergeltung. Ihr versucht erhöhten, erhöhten Schaden für jeden aktiven Segen auf euch. Tugend erhaltet halten eine erhöhte Wiederauflaubezeit. Also gehen auch schneller. Der passive Effekt von Tugendfertigkeit 1 wird schneller ausgelöst und fügt den jedem jetzt in einem Gebiet Brennen zu. Also, eigentlich ist 1 ja so, dass ich mir die Fähigkeit gebe, Brennen zu verteilen. Jetzt ist so, dass nicht nur das passiert, sondern ich mache auch ein, insgesamt ein ähm, ein Feld von Feuer um mich rum, wenn ich das so richtig verstehe. Und ich muss drei Angriffe machen, damit die Auslösung kommt. Jetzt gucken wir mal, ob wir das einigermaßen umsetzen können, was ich hier so großartig gesagt habe.